Und bist jetzt auf der Seite des Sunmaker Casino. Klicke auf der Webseite von Sunmaker auf Spielautomaten, um Nights Live kostenlos zu spielen. Suche Nights Live in der Liste und klicke auf Play. Das Spiel lädt dann und du spielst mit Spielgeld. Natürlich kannst du dort auch nur Spielgeld gewinnen.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 Bist du dort schon angemeldet, kannst du dich auf der rechten Seite mit deinen Kontodaten von Moneybookers einloggen. Jetzt musst du nur noch die Zahlungsart wählen und auf Bestätigen klicken. Mit dem Bonus hast du jetzt bei einer Einzahlung von 10 Euro ein Guthaben von 20 Euro. Klicke dich jetzt zurück zum Casino-Bereich. Jetzt kannst du Nights Live spielen. Nights Live findest du wieder unter Spielautomaten. Suche das Spiel dann in der Liste und klicke auf Play. Das Spiel lädt direkt in deinem Browser. Unten rechts kannst du deinen Einsatz verändern. Klicke auf Start, damit die Walzen sich drehen. Casinoverdiener.com wünscht dir viel Spaß mit Nights Live bei Sunmaker.